76 Pferde, drei Schafe und kein Bargeld. Kann das gut gehen? Hallo hier in Südfrankreich, nah an der Pyrenäen-Grenze. Also wir haben zwischen Frankreich und Spanien noch auf französischem Boden. Ähm, wir unsere letzte, ähm, unser letzter Standpunkt war, auch in Südfrankreich, wo wir ähm, im Auftrag meines Onkels ähm, versucht haben, die Weinbebauung, also die, die, äh, die, den Weinbau zu betreiben, was eher schlecht als recht ging. Das heißt also, mein Onkel hat davon Wind bekommen und ist früher zurückgekommen. Daher habe ich mich mit meinem Trecker auf den Weg gemacht und bin ein bisschen mehr ins Landesinnere gefahren, also ein bisschen mehr. In, äh, in die zentralen Pyrenäen, in die Region der zentralen Pyrenäen. Ähm, die nächste Ortschaft hier der heißt Tarder, ähm, Tarderes geschrieben. Ähm, gehört zum französischen Teil von Katalonien. Ich habe jetzt mal hier, ich bin jetzt über Nacht, bin ich jetzt mit meinem Trecker, der gerade mal 40 fährt, äh, ca. 200 Kilometer ins Landesinnere gefahren und bisschen länger. Es ist gerade 8.23 Uhr, ich habe vorhin da drüben, hier drüben habe ich vorhin noch gerade noch ein, ein Croissant gegessen. Bin dann rumgefahren und bin jetzt hier angekommen in meiner neuen Heimat. Also das Land heißt Niemandsland. Ähm, ist wie gesagt zwischen Frankreich und Spanien. Und ich werde hier mein Glück versuchen, ja. Also ähm, gut, dann... Ähm, stellen wir die Zeit so ein, dass es normal weitergeht, also das heißt im Simulator eine dreifache Geschwindigkeit, wir gehen mal kurz die Einstellungen so durch, also wir haben Zeitskalieren dreimal, Schwierigkeitsgrad Wirtschaft schwer, Verkehr ist an, gut das spielt hier nicht eine große Rolle, weil es gibt kein Traffic auf der Karte sich an sich, es sei denn gerade am Kartenrand, da an der Hauptstraße, zwischen ähm, dort der und das muss ich gleich noch mal gucken. Ich kenne mich noch nicht so aus hier in der Gegend. Also, ähm, wir haben zwei Tage pro Monat eingestellt, Wir haben alles andere so gelassen wie sich. Fruchtzerstörung ist an, Flügen ist ähm, an, Lesestein ist an, Kalk notwendig. Umbrauch ist auch an, Schmutz ist normal. Ähm, alles andere ist so gemacht. Helferbetankung und so weiter ist alles aus. Manuelles Ankuppeln ist an. So, das ist das Startszenario. Ich habe hier meinen c Proxima HS80. Ich habe den in meinem Tauschgeschäft bekommen zu meinem sehr schmalen und kleinen fand für die der ich für die Weinwirtschaft gebraucht habe. der Den fand ich für die lange Strecke bis hierhin und dann auch für die Bedingungen hier nicht sehr passend. Wir schauen uns mal diesen an hier im Detail. Ich habe diesen hier gekauft, also getauscht. Das ist der HD 256 Stunden, hat 76 PS. Ja, so das ist so. Der Zustand ist ähm, circa bei 80 Prozent. Sie alt 27 Monate habe den im Angebot bekommen, ähm, so. Ist, ich habe ihn gerade noch sauber gemacht, als wir hier angekommen sind. Mir wurde gesagt, dass ein, Tracker, ein dreckiger, schmutziger Trecker beim neuen Start Unglück bringt. Deswegen haben wir das mal, habe ich den noch sauber gemacht, bevor ich das Stück Land hier betreten habe. Gut, soviel mal zur Einführung. Wir gehen gleich hier mal zum Händler. Da werden wir dann wahrscheinlich noch ein paar Mal vorbeifahren müssen. Ähm, da ist auch eine nette Dame, ein Rotschopf. Hallo, schaut ein bisschen verloren in die Gegend. Ja, ich habe leider, Sie sehen selber, ich habe gerade einen Kontostand von 0. Und wenn wir das noch im Detail anschauen, ist das sogar noch ein 100.000 100. Euro Kredit drauf. Ähm, also ich bin ja nicht in sehr sehr guten Zustand hier ein Geschäft zu starten. Aber, hm, was bleibt mir nichts anderes übrig, ja? Wir werden einen Weg finden. Wir gehen jetzt mal zu unserem Stück Land, oder ich gehe jetzt mal zum Stück Land, was uns, was mir zugewiesen worden ist, oder wo ich gedacht habe, dass ein Start möglich ist. Und da fahren wir jetzt mal hin und schauen wir uns mal an, was zu unserer Heimat gehört und was da alles dazu gehört zu meiner neuen Bleibe. Erstmal mal schauen auf jeden fall eines der hauptziele ist die schulden so schnell wie möglich abzuzahlen das ist eines der Hauptanliegen, die ich habe dass man dass ich so schnell wie möglich schuldenfrei bin also die bank hat schon gesagt also neue schulden gibt es keine also es gibt keinen weiteren kredit bis nicht mindestens die hälfte abgezahlt ist also alles, solange ich über 50.000 in der Miese bin, gibt es keinen neuen Kredit. Hier mit Nachbarn ins Gespräch zu kommen, die einem eventuell Geräte leihen können, ist hier auch fast nicht möglich, weil es gibt hier weit und breit niemanden. Also sind, ich bin hier wirklich in einem Landstück gelangt gerade so am fuß der pyrenäen also das heißt das Pyrenäenvorland. wir werden auf jeden fall im Verlauf der nächsten paar episoden auch ein bisschen auf die umgebung eingehen ich werde ja wahrscheinlich auch das öfter mal raus müssen einkaufen fahren gewisse sachen holen so das ist auf jeden fall das sind die bedingungen ja so Ich werde gleich mal hier anhalten. So. Angeblich hat es hier einen Vorgänger gegeben, aber ich glaube, der ist auch noch nicht so lange weg. Also mh, da gibt es schon mal einen, einen Straubmann, normalen Straubmann hier. Ähm, dann gibt es hier einen kleinen, ein, ein, ein kleines Schafgehege mit drei Schafen. Aber ich sehe gerade, die haben weder Wasser noch was zu futtern, außer dem Gras, was da liegt. Das heißt, das ist wahrscheinlich das Erste, was wir machen müssen, ist die, was ich machen muss, ist definitiv mich um die Schafe kümmern. Dann schauen wir mal, oh, da gibt es einen Keil, einen Bunker. Da gibt es einen, Alt, einen uralt Anhänger. Sehr groß ist der nicht. Da gibt es einen Wasserturm. Da gibt es ein Silo. Eine, Silo. Eine Werkstatt, wenigstens ein paar Werkzeuge haben wir da. Dann gibt es hier ein unbearbeitetes Feld. Das ich weiß nicht, wie lange das hier so schon so liegt, keine Ahnung. So, dann haben wir hier ein kle kleines Mähwerk. Hm ein Frontlader, eine Schaufel oder sowas, ein Gewicht, das soll unsere Toilette, äh, meine Toilette sein, Ui. Ja, wenn ich da rein, da gibt es keinen Hausschlüssel, nee. Hm, Fernseher, ich werde dann heute Abend mal gucken, ob da überhaupt was kommt hier weil ich sehe kein Kabel hier nichts also alles auch keine Satellitenschüssel gar nichts also ich habe meine Zweifel dass ich da irgendetwas anständiges empfangen kann eine leere Küche hm. die Badewanne wird wahrscheinlich auch schon bessere Zeiten gesehen Keine Ahnung, was mein Vorgänger hier gemacht hat. Also ähm, auch das Bett. Grün finde ich mit Schimmel. Da werde ich mir überlegen müssen, ob ich nicht im Trecker schlafen werde. Hier gibt es noch ein paar Sachen, da schauen wir in Detail unseren später mal an, was hier drauf in, in, dro, um, oben im Raum liegt. Mal schauen, wenigstens das Licht geht. Das heißt also, Strom gibt es. Daher muss ich mir erstmal keine Sorgen machen. hoffe, dass das einigermaßen dicht ist es das, das dach hier ich habe da so meine leisen zweifel genauso wie hier also das sieht zwar eigentlich nicht ich sehe jetzt gerade auf dem ersten blick keine löcher aber ich glaube mit sicherheit kann man das erst dann sagen wenn der erste regen kommt so das heißt, ja, es ist jetzt 9 Uhr, knapp vor 9 Uhr, wir haben hier hungrige Schafe, die haben noch kein Wasser, die haben gar nichts, das heißt, wir müssen uns schnellstens darum kümmern, ihnen irgendwas zu fressen zu geben, das ist dann wahrscheinlich, ja, das was es sein wird. Okay, dann gehen wir mal den, gehen wir mal schauen, wo wir was machen. Dann hole ich mir mal ein bisschen näher zum, zum Rest des Equipments. Ich glaube, das erste, was ich jetzt gleich mal wachen werde, ist Wasser füllen, Wasser holen. Tja, also dann, mein Onkel war ein bisschen enttäuscht, dass er das mit dem Wein, mit seinem Weinberg, das hat nicht so funktioniert, wie ich, oder wie er sich das vorgestellt hat und ich hatte einfach zu wenig Ahnung davon. So, warum geht das jetzt wieder nicht? Das ist schon vorhin... Ich weiß nicht, woran das liegt, dass der dich, dass ich den nicht ankoppeln kann. So, das heißt, ich muss den wahrscheinlich so koppeln. Vielleicht lässt er sich jetzt umhängen. Hm, der will nicht, ne? Da hilft ja auch nichts, das heißt, wir wissen da wahrscheinlich so durch. Ne? Das ist das alte Ding, das will sich nicht anhängen lassen. so. Ja, während dem Versuch diesen Tankwagen zu beladen gab es einige Probleme, also das manuelle Ankoppeln scheint nicht zu funktionieren, zumindest nicht in der hinteren Kupplung des Attractors und auch ist das, klappt das mit dem Füllen nicht, das Ventil ist offen des Tankes und ähm, trotzdem wird nichts befüllt. Auch gibt es keine Meldung, dass ähm, nicht genügend Geld da sei. Denn das erste Betanken hat definitiv funktioniert und zwar ohne Bezahlung. Das heißt also das Wasser, was hier rauskommt, ist umsonst. Äh, deswegen also hier werde ich dann noch eine weitere äh, Untersuchung machen äh, in einem anderen, äh, ja, in einem anderen. Spielstand, was mit diesem Anhänger nicht in Ordnung ist, und dann allenfalls definitiv eine Rückmeldung an den Mörder zu machen. Aber auf jeden Fall werden wir hier das mal so belassen und uns erstmal um das Futter der Schafe kümmern. dann Fangen wir doch mal an. Dann versuchen wir mal hier ein bisschen Futter zu bringen. Also, das heißt, runterlassen, anlassen. Das heißt, ich muss jetzt hier circa 280 Grad, 270 Grad fahren, circa. Aber das ist nicht so wichtig. Glaube das ist am Anfang. Ich habe noch kein GBS einbauen können, ne? ich, da brauche ich erstmal 15.000 öcken dazu, dafür. So, da gucken wir mal, was, wie viel da zusammenkommt an Butter. Okay, das heißt, wir fahren die erste Fuche Gras zu den armen Tieren. Viel Arbeit wartet auf uns. Also, das heißt, wir haben noch eine Bahn, das sollte das fürs erste Mal reichen. Ich glaube, die in dieses Gehege passt nicht mehr als 3000 Liter rein. Ich glaube, dann haben wir dann die 3000 Liter voll, wenn wir da fertig sind. Das heißt, dann kann, kann ich mir dann langsam Gedanken machen, wie wir dann jetzt tatsächlich ins Geschäft des Geldverdienens einsteigen wollen will, oder wie ich das machen will. Das schauen wir gleich an. Okay, das heißt, schauen wir uns mal rein, in, schauen wir mal rein in den Tierstall. Das heißt, wir haben, das Gras ist voll, Produktivität ist auch schon gestiegen, Wasser haben wir, die, was jetzt drin ist. Mache ich mir mal Gedanken. Also ich werde definitiv hier dieses Bunker Silo nutzen. Und zwar mache ich das folgendermaßen wir Haben also, ich habe hier im hinteren Teil des Feldes das kann ich aber mal Gleich so, äh, ich kann mir den Anhänger gleich das Gewicht. Das brauche ich das aber tatsächlich, wenn ich das Gewicht jetzt erstmal abhänge. Dann mache ich erstmal Silage. Ne? Und dann mit Silage kann man Geld verdienen. Also kann ich auf jeden Fall etwas Geld verdienen dann. Es wird halt eine ziemlich äh, hackliche Angelegenheit. So. dann geht's mal los richtung arbeit jetzt ne? die schafe haben zu fressen die schafe haben zum trinken jetzt heißt es hier anfangen geld zu generieren das heißt hier mal kann ich den Frontlader hier abladen geht nicht. Ne? Muss den erstmal den Meer abhängen. Ich kann ja alles abhängen, auch den Hänger. So, ich möchte eigentlich noch ein paar Worte über meine neue Heimatregion verlieren. Also wie gesagt, wir sind hier im vorpyrenäischen Land. Das heißt auf der französischen Seite. Tordaire ist das nächstgelegene Städtchen oder Dorf die fahrt dahin dauert mich zwar wahrscheinlich mit dem trecker im moment wenn ich ähm, ja da ich äh, nur die 40 km h zur verfügung habe dauert mir äh, wahrscheinlich so um die 30 minuten die region ist bekannt für jetzt weniger für den weinbau an sich sondern aber eher für die geflügelzucht wir sind in der Nähe der Region Le Landes, des Landes bekannt für der, deren Geflügelzuchten. Ähm, Genauso wie die Bresshühner sind es die Land, les land, les des land du Poulets land, des Landes. Und ähm, da werden wir sicher dann auch noch ein bisschen reingucken. Ähm, ja, mir ist jetzt wirklich nicht wirklich viel anderes übrig geblieben, als äh, die Schafzucht oder in die Schafzucht einzusteigen. Das ist das, was hier vor was vorlag oder was da wo, was ich vorgefunden habe. Ähm, ob es mein Traum ist, das wird sich herausstellen. Im Moment ist es erstmal einfach mal eine Existenzgrundlage. Ich hoffe zumindest mal eine gewinnbringende, auf langfristig gesehen eine gewinnbringende Existenzgrundlage oder ja, Stadtkapital quasi. Wie sich das denn entwickeln wird, wird die Zukunft zeigen. Das liegt alles noch in den Sternen geschrieben. Ich hoffe, dass wir, dass ich ähm, auch, bin fast sicher, dass ich es nicht schaffen werde, dieses Jahr, äh, das Stück Land, was da liegt, also das Feld zu bearbeiten. Das glaube ich eher nicht. Das ist einfach zu wenig Zeit und mit dem Kapital, was ich jetzt zur Verfügung habe, liegt jetzt tatsächlich nichts anderes drin. Als erst einmal über die Silageproduktion zu gehen, um dann ähm, eventuell halt in der Zukunft oder um so Geld zu generieren, bis dann auch äh, die Wollproduktion äh, profitabel wird. Wird ein langer Ritt, aber wir werden sehen. Ne? Also, im Moment ist es das, was wir haben. wir haben. Ich habe jetzt hier 0 Euro mit einem, La mit einem Last, mit einer Last von 100.000 ähm, Kredit in der Bank, die mir natürlich dann auch jeden Tag etwas an Kreditkosten in Rechnung stellen wird, dass ich daher auch so schnell wie möglich versuchen werde, aus diesem Kredit äh, rauszukommen. Ähm, würde ein bisschen dauern, also 13.000 Liter passen in den Strautmann rein, wenn ich da eine Ladung davon als Silage wegbringen kann, dann gibt es ungefähr 2.000 Euro. Aber ich glaube, 8000, ähm, 13000 Liter, die da reinpassen. Da muss ich ein paar Mal sicher ein paar Mal ähm, rundherum fahren, um da tatsächlich dann auch einen Gewinn zu bekommen. Wir werden sehen. Na, das ist jetzt erstmal halt ein Anfangsschritt. Falls euch dieses -Video hier, das hier gefällt, Bitte lass es mich wissen, damit ich a ähm, mit dem Let's Play weiterfahren kann. Und b Könnt war, kann ich mir dann auch tatsächlich überlegen, hier daraus äh, Livestreams zu machen. wo ihr Zuschauer und ähm, Unterstützer dieses Kanals auch mitspielen könnt. Das wird dann in den Multiplayer reingehen, wo wir dann herausfinden werden, wie wir das anpacken wollen, ob ihr erstmal als Helfer kommt oder als als händler als schneider spinner ja ihr wisst schon wie ich meine So, ich glaube das reicht fürs erste Ich werde jetzt mal anfangen dies reinzuschaufeln ja es könnte mir ich könnte mir vorstellen wenn ich dann mal da 3000, 4000 auf dem positiven Seite habe dass ich mir mal die Fräse hole Das Problem der Fräse ist dass die 95 ps braucht und davon habe ich im moment da komme ich nicht hin mit dem trecker hier im moment. Das heißt, es wäre jetzt wahrscheinlich nicht der erste Investitionsschritt. Das werden wir jetzt dann gleich sehen. So, ich schalte hier mal aus und dann fangen wir an. Fange ich mal an mit Schaufeln. So, ich werde das erste Kapitel hiermit beschließen. Das Schaufeln werden wir dann auf das nächste Kapitel übertragen. Das heißt, wir werden dann morgen weiterfahren mit dem Schaufel und dem Ansetzen der ersten silage -Position. Ganz herzlichen Dank fürs Einschalten. Bitte lasst mir doch ein Like da. Ein Abo würde dem Kanal sehr viel weiterhelfen. Deswegen bedanke ich mich schon jetzt für euer Abo und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ganz herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Danke, Tschüss und Au Revoir.